Hallo miteinander. Wir befinden uns hier im Fitnessraum von Row. Das ist nur eine von der verschiedenen Möglichkeiten der Uni Bern Sport machen, weil das Angebot beläuft sich auf 150 verschiedene Sportarten von... wie Acro Yoga Bis Zeit wie Zumba. Und das Beste daran ist, dass alles gratis ist für die Studierenden von der Universität Bern.